Lass die anderen doch reden. Du kennst sicher dieses Gefühl, dass du etwas ändern möchtest in deinem Leben, weil du dich nicht ganz wohl fühlst. Und dann hörst du diese Stimmen, die auf dich einprasseln. Das ist nicht gut für dich, das solltest du nicht machen. Aber ganz ehrlich, wenn dir das passiert, lass die anderen doch reden. Versuche unabhängig zu werden und grüble nicht zu viel nach, warum die anderen oder was die anderen genau über dich denken oder vielleicht was du meinst, dass die anderen über dich denken. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, warum wir so oft dieses gefühl haben, wir müssen uns ähm, Gedanken machen, was die anderen über uns denken. Klingt ziemlich kompliziert, oder? Mal ganz ehrlich, es gibt einige punkte, wie du dich davon trennen kannst. Die Gedanken der anderen, gehören ihnen, die sollten dich gar nicht interessieren. Du bist vielleicht in der Situation, du fühlst dich beruflich nicht ganz ausgelastet. Du möchtest etwas anderes machen, du möchtest vielleicht ähm, mehr Anerkennung für deine Leistung oder du bist vielleicht auch Hausfrau und Mutter, bist zu Hause und möchtest aber eigentlich etwas machen. Dann tu es doch und lass die anderen denken, was sie wollen. Das klingt jetzt ganz einfach, aber vielleicht schaffst du es mit diesen Punkten. Erstens, du musst nicht allen gefallen. Wir haben es sehr stark in uns von unserer Erziehung her noch, dass wir anderen gefallen wollen. Ja? Das heißt, unbewusst haben uns unsere Eltern vielleicht schon diese Rolle aufgedrückt. Wir sollen brav sein, wir sollen artig sein, wir sollen genau das machen, was gerade von uns erwartet wird. Und wenn wir das tun, dann sehen wir, dass sich die anderen mit uns freuen. Dann sehen wir dass wir mehr Wertschätzung bekommen, dass wir Geliebte werden. Und deshalb haben wir es sehr oft in uns, dass wir wirklich dieses Gefühl haben, wir müssen genau das tun oder was andere meinen oder was wir meinen, dass die anderen denken, dass wir tun sollen. Es ist aber so, wir können es nicht allen recht machen und das müssen wir auch gar nicht. Das heißt, du musst gar nicht hergehen, denn du kannst es, wenn du es dir genau überlegst, ist es gar nicht möglich, dass du es allen recht machen kannst. Denn der eine möchte vielleicht, dass du es so machst, der andere sagt wieder, nein, es wäre ihm lieber, wenn du es anders machst. Du siehst also, du kannst dich nicht zerreißen und du kannst nur einen Weg gehen und das ist deiner. Wenn du dich jetzt also verändern möchtest, dann tu es einfach. Und du musst wissen, das Leben ist einfach zu kurz, um, um sich darüber Gedanken zu machen. Tu einfach und lebe es nach deinen eigenen Werten. Das bringt uns auch schon zu Punkt 2. Orientiere dich an deinen Werten. Für andere ist es vielleicht ähm, schon gut genug, wenn sie in die Arbeit gehen, irgendwie die acht Stunden rumbringen und dann am Abend nach Hause gehen, sich dort vielleicht mit Freunden treffen oder sich um die Familie kümmern. Und das macht sie zufrieden im Leben. Für dich ist es das vielleicht nicht. Vielleicht möchtest du mehr vom Leben. Vielleicht möchtest du, wenn du einer Arbeit nachgehst oder einer Tätigkeit nachgehst, dass du ein positives Feedback bekommst, dass du einfach mehr Wertschätzung bekommst dafür, dass du anderen hilfst, dass du, deine, dass du deine Tätigkeit, dass du deine Arbeit machst. Dann such dir doch einfach etwas Passendes, so wie zum Beispiel meine Möglichkeit, die ich dir am Ende dieses Videos vorstelle. Aber lass dich wirklich nicht von anderen Werten beeinflussen, denn jeder Mensch hat seine eigenen. Und du sollst einfach schauen, dass du nach deinen Werten lebst und dich nach deinen Werten orientierst. Drittens, ganz, ganz wichtig: Akzeptiere dich so, wie du bist. Wir können nicht alle gleich sein und das sollen wir auch gar nicht. Wir haben es sehr oft in uns, von unseren Urzeitgenen noch, dass wir uns in der Gemeinschaft halten sollen. Du musst dir das so vorstellen, als wir vielleicht alle noch äh, ja, Steinzeitmenschen waren, war es irrsinnig wichtig in der Gemeinschaft innerhalb dieser Gemeinschaft zu bleiben, um da ja nicht rauszufallen, um dort nicht aufzufallen, um dort nicht hinausgeworfen zu werden. Denn es wäre vielleicht gefährlich gewesen in der Wildnis und außerhalb des Stammes. Heutzutage ist das aber kein Problem mehr. Und jeder hat seine eigenen Schwächen, seine eigenen Stärken. Und du solltest dich darauf konzentrieren, wie deine Stärken sind. Und die solltest du auch ausleben. Niemand muss heutzutage perfekt sein. Im Gegenteil, dass wir nicht ganz perfekt sind, das macht uns doch so einzigartig, oder? Ansonsten wären wir ja wirklich alle gleiche Roboter. Deine Sorgen sind oft unbegründet. Ich weiß, ich habe es zu Eingang schon erwähnt, oft denken ja wir, was sich andere gerade denken können, und dabei denken die anderen vielleicht ganz was anders. Das heißt, Sei dir einfach bewusst, dass diese Sorgen, die du dir insgeheim machst, was andere über dich denken können, wie andere über dich reden können, dass die ja in den meisten Fällen unbegründet sind. Und die wenigen, die wirklich über dich reden möchten oder die einfach ähm, etwas anderes für dich geplant haben, die kannst du sowieso nicht umstimmen. Die kannst du nur umstimmen, indem du ihnen zeigst, dass dein Weg, den du für dich auswählst, den du für dich einschlägst, einfach der richtige ist. Also lass die anderen denken, was sie wollen. Das sind ihre eigenen Gedanken. Und sorge, nicht, sorge dich einfach nicht darüber. So, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Es waren einige Punkte. Vielleicht kannst du noch mehrere Punkte dazu ergänzen. Dann schreib mir doch in die Kommentare, wie es dir so mit diesem Thema geht, was andere Leute über dich denken und wie du dich davon unabhängig machen kannst. Ich freue mich, von dir zu hören. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte schenk mir doch ein Like und auch ein Abo für den Kanal würde mich irrsinnig freuen. Wenn du äh, mehr darüber wissen möchtest, welche Möglichkeiten es für dich gibt, gerade wenn du dich beruflich verändern möchtest, wenn du etwas kennenlernen möchtest, wie du dir ein zweites Standbein aufbauen kannst, dann schreib mir einfach, ich blende dir unten den Link ein unter www.petralisacher.com. Ich freue mich total von dir zu hören. Wir setzen uns unverbindlich hin und schauen uns das an. Ansonsten ja, wünsche ich dir alles, alles Gute. Ich freue mich auf dein Feedback. Und bleib gesund. Bis bald, deine Petra.